Deutschland, Frankreich und Polen wollen ihre Zusammenarbeit in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik verstärken. Das vereinbarten Bundeskanzler Schröder, Staatspräsident Chirac und sein polnischer Amtskollege Kwasniewski bei einem Treffen im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks. Dazu sollen regelmäßige Konsultationen der drei Länder stattfinden. Neben europäischen Fragen ging es in Breslau auch um die Nachkriegsordnung im Irak. Der Gastgeber, der polnische Präsident Alexander Kwasniewski, war sichtlich nervös kurz vor dem Empfang von Jacques Chirac und Gerhard Schröder heute Nachmittag. Schon die Begrüßungen aber machten deutlich, dass man hier und heute demonstrativ das Ende der Sprachlosigkeit einläuten wollte. Vor allem der französische Präsident Chirac hatte die Polen wegen ihrer Irak-Politik scharf kritisiert, was hier auf Unverständnis und Verärgerung gestoßen war. Aber davon war dann auch später nichts mehr zu spüren, fast im Gleichschritt die Begrüßung der polnischen Armee. Und nach einem gut einstündigen Sechs-Augen-Gespräch versicherten alle drei auf der anschließenden Pressekonferenz, dass man in Zukunft enger zusammenarbeiten werde. Auch in puncto Nachkriegsordnung im Irak gab man sich optimistisch. Ich glaube, dass man zu einer befriedigenden Lösung kommen kann, und ich bin sicher, dass um eine solche befriedigende Lösung im Interesse der Menschen im Irak zu äh, erzielen, sich alle Seiten auch bewegen werden. Ähnlich äußerte sich auch Jacques Chirac, man sei bereit, die Debatte um eine Nachkriegsordnung im Irak konstruktiv zu führen, allerdings nur im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Brisanz der Auseinandersetzungen im Vorfeld hat heute hier dazu geführt, dass man vielleicht das erste Mal von einem wirklich politisch relevanten Treffen des Weimarer Dreiecks sprechen kann. Vereinbart wurde eine engere Zusammenarbeit in der europäischen Außenpolitik. Ein klares Signal, dass man die Phase der Auseinandersetzungen um den Irakkrieg in Europa beenden will. Nach dem faktischen Ende des Irakkrieges bemüht sich Bundeskanzler Schröder, die Gräben zu den USA zu überwinden. Auf der Feier zum 100-jährigen Jubiläum der amerikanischen Handelskammer in Berlin betonte Schröder heute die enge Partnerschaft mit den USA. Zugleich erklärte er aber, die deutsche Zurückhaltung beim Einsatz von militärischer Gewalt sollte respektiert werden. Auf zwei Instrumenten gleichzeitig spielen ist eine hohe Kunst. Aber genau das hatte der Bundeskanzler sich wohl vorgenommen. Das Lied der deutsch-amerikanischen Freundschaft und die Hymne auf ein gestärktes Europa sollten gleichermaßen erklingen. Zuvor allerdings nutzte der US-Botschafter den Geburtstag der Handelskammer zur Positionsbestimmung. Die Politik unserer Regierungen muss weltweites Wirtschaftswachstum fördern, selbst wenn das den Status quo erschüttert. Der Kanzler präsentierte sich selbstbewusst, stellte seine Rede unter ein altes amerikanisches Motto Never explain, never complain. Keine Rechtfertigungen, keine Beschwerden. Und die deutsch-französische Freundschaft sei Kern eines starken Europas. Niemand, meine Damen und Herren, niemand sollte versuchen, Deutschland vor die unsinnige Wahl zu stellen zwischen seiner Freundschaft mit Frankreich und seiner Freundschaft mit den USA. Keine Entschuldigung, kein Kniefall, sondern Anspruch auf gleiche Augenhöhe. Der Beifall am Schluss eher mäßig, aber die Vision vom starken Europa fand auch Zustimmung. Das war eine Vision, die ich teile, die ich für nützlich halte und die ich für das wirkliche transatlantische Verhältnis für konstitutiv ansehe. Partnerschaft ist schwierig, wenn einer auf den Knien liegt. Als amerikanische Geschäftsleute wünschen wir uns gleichwertige Partner. Der Kanzler hat heute eine Gratwanderung unternommen, Eigenständigkeit und Bündnisbereitschaft zu verbinden. Man könnte auch sagen, er hat zwei Melodien gleichzeitig gespielt. Generalbundesanwalt Niem hat Anklage gegen einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer der Anschläge vom 11. September erhoben. Dem Marokkaner Abdel Ghani Mzoudi, hier bei seiner Festnahme in Hamburg im vorigen Jahr, wird die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord in mehr als 3000 Fällen vorgeworfen. Mzoudi soll bis zuletzt an den Attentatsvorbereitungen der Terroristengruppe um Mohammed Atta beteiligt gewesen sein. Bundesgesundheitsministerin Schmidt plant weitere einschneidende Änderungen bei der Versorgung kranker Menschen. Wie das Ministerium heute mitteilte, soll das Sterbegeld gestrichen werden. Dadurch könnten etwa 400 Millionen Euro eingespart werden. Bisher wird für Krankenversicherte ein Sterbegeld von 525 Euro gezahlt. Außerdem sollen die Zuzahlungen bei größeren Medikamentenpackungen erhöht werden. Patienten, die zuerst zu ihrem Hausarzt gingen, müssten weniger zahlen. Die Reformagenda 2010 sorgt weiter für erheblichen Konfliktstoff zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der SPD. DGB-Chef Sommer warf Bundeskanzler Schröder in der Zeitung Die Welt vor, mit seinen Plänen gegen den Koalitionsvertrag zu verstoßen. Er drohte der Regierung mit massivem Druck durch die Gewerkschaften. Die Führung der Sozialdemokraten lässt aber weiter keine Kompromissbereitschaft erkennen. Mit der jüngsten Gewerkschaftsdrohung im Gepäck reiste der SPD-Generalsekretär zu den bayerischen Genossen. Nach dieser Woche des Streits mühsam beherrscht aber immer noch mit der Devise, den Ball flach halten. Ich glaube, dass man schon verstehen muss, dass es auch unterschiedliche Aufgaben gibt. Wir sind natürlich nicht froh, dass nicht alle unserer Meinung sind, aber wir können das in einer demokratischen Gesellschaft gut aushalten und wir werden damit auch klarkommen was die gewerkschaftsfunktionäre wirklich beunruhigt ist in diesem interview zu lesen die angst nämlich der kanzler lässt sich einschnitte in die tarifautonomie abhandeln die sind in den beratungen der unionskommissionen längst beschlossene Sachen. wir haben ja gerade gesagt dass globalisierung von uns erfordert dass wir mehr entscheidungen auf die regionale ebene geben und deshalb wollen wir den betrieben mehr möglichkeiten und spielräume geben innerhalb der laufzeit der tarifverträge wenn es darüber hinausgeht gibt es ein vetorecht der Tarif Tarifparteien, aber nur wenn es darüber hinausgeht. Also auch der designierte IG Metall Vorsitzende hätte dann nur noch ein Vetorecht. Wenn die tatsächlich an die Tarifautonomie gehen, dann muss jeder wissen, die Tarifautonomie ist ein Grundpfeiler dieser Demokratie. Dann werden wir uns mit all unseren Mitteln natürlich wehren. Der Konfrontationskurs zum Kanzler könnte sich für die Gewerkschaften als Bumerang erweisen. Denn bei allen potenziellen Gemeinsamkeiten mit der Union in Detailfragen zu den Reformen bleibt der Dissens, wenn es um die Tarifautonomie geht. Wenn die fällt, ist die Existenzberechtigung der Gewerkschaften in Gefahr. Der Bundesverband Deutscher Banken sieht eine Chance zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Dafür gebe es erste vorsichtige Anzeichen, so der Verband heute. Er korrigierte zwar die letzte Wachstumsprognose und geht von nur noch 0,5 Prozent in diesem Jahr aus. Für nächstes Jahr rechnen die Banken aber mit einem Wachstum von zwei Prozent. Zwei Monate nach Ausbruch der Geflügelpest in den Niederlanden hat die Seuche möglicherweise Deutschland erreicht. Amtstierärzte haben bei einem Masthähnchen auf einem Hof im nordrhein-westfälischen Schwalmtal mit einem vorläufigen Test die Erreger nachgewiesen. Die Behörden reagierten mit Transportverboten und ordneten Notschlachtungen an. Desinfektionsschleusen an den Höfen, Transportverbot für Eier und Geflügel. Noch ist nicht endgültig klar, ob auf diesem Hof im nordrhein-westfälischen Schwalmtal die Geflügelpest ausgebrochen ist. Doch strikte Sicherheitskontrollen sollen eine eventuell weitere Ausbreitung der Seuche verhindern. Drei Kilometer rund um den Hof werden vorsorglich bis zu 90.000 Tiere getötet. Das ist der Bereich, der natürlich am gefährdetsten ist. Das sind auch die Erfahrungen aus Holland. Da äh, hat sich das Virus durch den Personenkontakt, Fahrzeugverkehr und so weiter schnell ausgebreitet auf Nachbarbetriebe. Und dort hätte das Virus verheerende Wirkung. Geflügelpest ist eine Form der Grippe. Die Tiere bekommen Fieber und Durchfall. Nach kurzer Zeit sterben die meisten. Doch vorsorgliches Impfen ist nicht möglich beim derzeitigen EU-Recht. Wird auch nur ein Tier immunisiert, gilt Deutschland als Gebiet Die Folge schwere Verluste für die Bauern. Deshalb muss die EU ihre Impfpolitik ändern. Und das bedeutet, dass es nicht sein kann, wenn man auch nur ein Tier im Zoo impft, dass man dann für das ganze Land eben eine Restriktion hat und nicht mehr exportieren darf. In Schwalmtal mussten heute die Lkw anrücken. Sie sollen die tausenden Tiere entsorgen, die zur Stunde geschlachtet werden. Für die Verbraucher, das betonen die Ministerin und Experten, stelle die Geflügelpest in der Regel keine Bedrohung dar. Weder Eier noch Fleisch seien gefährlich, selbst wenn sie von kranken Tieren stammen würden. Im Streit um die Zuwanderung ist nun wieder der Bundesrat, die Vertretung der Länder am Zuge. Mit der Mehrheit von SPD und Grünen verabschiedete heute der Bundestag erneut den Gesetzentwurf. Die CDU CSU bekräftigte ihr rigoroses Nein dazu. Die FDP enthielt sich. Innenminister Schili hofft auf eine Lösung im Vermittlungsausschuss. Er bescheinigte der FDP eine konstruktive Haltung. Ende 2002 war das Gesetz wegen der Vorgänge bei der Bundesratsabstimmung vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden. In der spanischen Stadt Bilbao hat die Polizei etwa 100 baskische Nationalisten mit Gewalt aus dem Rathaus vertrieben. Mit der Besetzung wollten die Demonstranten gegen die Entscheidung des spanischen Verfassungsgerichts protestieren, mehr als 200 Kandidaten von den Kommunalwahlen auszuschließen. Sie gehören nach Ansicht der Richter einer verdeckten Nachfolgeorganisation der verbotenen Batasuna-Partei an. Diese gilt als politischer Arm der Terrororganisation ETA.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 Der Radrennstall von Olympiasieger Jan Ulrich gerät immer stärker unter Druck. Der Weltverband UCI hat das Coast-Team für die heute in Tschechien begonnene Friedensfahrt gesperrt. Grund seien wieder Unregelmäßigkeiten bei den Zahlungen an die Fahrer. Mit der erneuten Coast-Sperre wird die Wettkampfvorbereitung von Ulrich auf die Tour de France weiter erschwert. In Hamburg ist heute der 814. Hafengeburtstag eingeläutet worden. Bis Sonntag werden Windjammer, Marineschiffe, Dampfer und zahlreiche Begleitschiffe für eine farbenprächtige Kulisse auf der Elbe sorgen. Zwischen der Speicherstadt und dem Museumshafen Övelgönne haben etwa 500 Schausteller, Händler und Handwerker auf mehr als drei Kilometer Länge ihre Stände aufgebaut. Die Veranstalter rechnen an diesem Wochenende mit 1,4 Millionen Besuchern. Nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. Mai. In den gelben Bereichen lassen im Laufe der Nacht die Gewitter nach, in den roten Bereichen dagegen kann es in Verbindung mit den Gewittern Unwetter geben. Davon besonders betroffen sind weite Teile Sachsen, Südostbrandenburg und der Nordosten von Bayern. Auch zwischen Schwarzwald und Inn ist die Unwettergefahr noch nicht gebannt. Nach den schweren Unwettern in Deutschland kehrt allmählich Ruhe ein. Der Grund? Schwacher hoher Luftdruck und kühlere Luft vertreiben die Gewitterwolken in Richtung Osten. Heute Nacht muss vor allem im Osten und im Südosten mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Morgen im Norden Sonne und Wolken, Schauer sind selten. Nach Süden hin sind die Wolken noch dichter, es gibt weitere Schauer und Gewitter. Wo es nicht donnert und blitzt, ist vom Wind kaum etwas zu spüren, an der Küste frischer Wind. Heute Nacht 13 bis 6 Grad, am Tag 15 Grad auf Sylt, 20 Grad am Oberrhein und 21 Grad im Raum Passau. Die Aussichten? Am Sonntag ziehen sich die Schauer nach Südbayern zurück. Sonst mal Sonne, mal Wolken. Erst gegen Abend kommen im Emsland Schauer auf. Am Montag und am Dienstag ziehen neue Schauerwolken über uns hinweg. Mitunter entladen sich Gewitter.